Und über die heutige Ankündigung von Joe Biden habe ich vor der Sendung mit Howard Dean gesprochen, der sich selbst mal um das Präsidentenamt beworben hat und lange Jahre eines der strategischen Schwergewichte der demokratischen Parteien in den USA war. Good evening, Mr. Guten Abend, Dean. Herr Dean. Guten Abend. Die heutige Ankündigung war erwartet worden, aber halten Sie es generell für eine gute Idee, dass Joe Biden wieder kandidiert? Es gibt eigentlich ja keine andere Wahl. Er ist der amtierende Präsident in den Vereinigten Staaten. Er hat schon einen ähm, der wahrscheinlichsten republikanischen Kandidaten geschlagen und er hat das auch in der Vergangenheit sehr gut gemacht. Er hat Arbeitsplätze geschaffen, er hat gegen die antidemokratischen Parteien gut Widerstand geleistet. Das sind die Republikaner heutzutage sind wie die AfD in Deutschland und ich denke, Biden ist absolut in der Lage, dieses Rennen für sich zu entscheiden. Das große Problem dieser Kandidatur wird Bidens Alter sein. Er ist bereits der älteste Präsident in der Geschichte der USA. Ist es nicht eine offene Flanke, auf die die Republikaner im Wahlkampf immer wieder hinweisen werden? Vor allem, wenn ihr Kandidat nicht Trump ist, sondern jemand Jüngeres wie der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. DeSantis, der Gouverneur von Florida, wie das oft in der Politik so Läuft. Am Anfang war er ganz stark, aber ich glaube, jetzt kommt er so am, ist am Ende seiner Kräfte. Also auch jetzt der Streit, den er hat mit einer der beliebtesten Unternehmen unseres Landes da. Da bekleckert er sich nicht gerade sehr mit Ruhm. Also da habe ich wirklich keine Sorge. Trump ist etwa so alt wie Biden. Also ich würde es bevorzugen, einen 50-jährigen Präsidenten zu haben, der 24 Jahre jünger ist als ich, aber das wird nicht passieren. Deswegen muss man den besten Kandidaten ins Rennen schicken und ein amtierender Präsident mit einer guten Geschichte bis heute, was Joe Biden darstellt, ist für uns ein sehr guter Kandidat. Selbst wenn er fit ist, inspiriert Biden sicherlich nicht viele junge Demokraten, die sich 2020 mehr Fortschritt wünschten, dann aber Zähne knirschen für Biden stimmten, einfach um weitere vier Jahre Trump zu vermeiden. Glauben Sie nicht, dass dieser Mangel an Enthusiasmus den Demokraten 2024 noch mehr schaden wird? Es wird sicher schlecht sein, wenn wir da nicht drauf reagieren. Aber Biden war der fortschrittlichste Präsident, an den ich mich erinnere, wahrscheinlich seit... Seit Roosevelt. Er hat versucht, die Schulden der Studenten auszuradieren. Er hat es geholfen, Frauen und auch am Schwarze in hohe Ämter zu bringen, mehr als alle anderen Präsidenten, auch mehr als Barack Obama. Deswegen würde ich dem zustimmen. Und ich stimme da auch dem amerikanischen Volk zu. Er ist alt. Und natürlich, wir wollen eine Erneuerung. Das werden wir aber nicht bekommen, denn es geht jetzt hier, unsere Gegner, ist eine Partei, die um, die extreme Rechte darstellt. Deswegen denke ich, dass Joe Biden wirklich der beste Kandidat ist, den wir haben. Er ist nicht perfekt, hat aber eine sehr gute Geschichte, die hinter ihm steht und wir alle werden ihnen dabei helfen, sodass wir einen Schritt weiter nach vorne tun können und dass auch junge Leute ihn wählen werden, denn darauf müssen wir uns verlassen. Und wenn man ihn nicht will, dann enden wir wieder mit Trump. Sie sagen da was. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass selbst unter den Demokraten etwas mehr als die Hälfte nicht will, dass er erneut kandidiert. Warum hat die demokratische Partei nicht einen potenziellen Erben aufgebaut, der nach einer Interimspräsidentschaft von Joe Biden die Nachfolge antreten könnte, was viele Experten erwartet hatten? Unsere Parteien funktionieren nicht ganz so, wie ihre Parteien funktionieren. Unsere Parteien enthalten eigentlich 50 verschiedene Part Parteien in einer. Es gibt zum Beispiel die Washington-Partei. Das ist so, wie wenn man in der Middle School wäre, da arbeitet man sehr hart, die sind 13 Jahre alt. Und man denkt bei diesen jungen Leuten, die zumindest denken, dass sich alles nur um sie dreht. So, so ist es bei jungen Teenagern. Washington war also niemals in der Lage, so einen Nachfolger hervorzubringen, so wie das, wenn man das in den europäischen System sieht. Es gibt ja viele parteiinterne Kämpfe auch. Das heißt, man schickt am Ende natürlich die beste Armee in die Schlacht, die man hat und die stellt nun mal Joe Biden dar. Aber ja, sie haben natürlich recht, bei den jungen Wählern, wenn wir das nicht schaffen, die an die Wahlohren zu bringen, dann werden wir nicht gewinnen. Und dann enden wir wieder mit Donald Trump und ich glaube, das möchte auf der ganzen Welt eigentlich niemand, außer ein paar vielleicht rechten Vertretern, so wie vielleicht Viktor Orban oder auch am Präsident Modi. Sie haben viele Präsidentschaftskampagnen beraten. Welchen Rat würden Sie Joe Biden geben? Nichts weiter als das, was wir gerade angesprochen haben. Die Probleme ansprechen, die wir auch gerade schon besprochen haben. Das sind die Probleme, die die Leute in den Vereinigten Staaten bewegen. Wird es weiterhin Demokratie geben? Werden sie weiterhin ihre Arbeitsplätze haben? Es, dieser Fokus auf Hass, Ärger und Rassismus, wofür die republikanische Partei steht. Darum sorgen sich die Leute. Es geht auch um Frauenrechte, die Gleichstellung von Frauen und Männern. Und Das beinhaltet natürlich auch die Abtreibungsrechte. Und da geht es natürlich um die Entscheidung von Frauen und nicht von irgendwelchen alten Männern in der Republik. Partei. Das bringt die Wähler in die Urnen und ich denke, diese Probleme zu adressieren und diese Probleme zu besprechen und da ganz klare Kante zu beziehen, aber auch gleichzeitig, das auf intelligente Art und Weise zu machen. Und das haben wir den in der letzten Wahl gut gemacht, denn Joe Biden ist eine sehr sensible Person und die meisten Leute sind nicht der Meinung, dass Donald Trump eine Person ist, die an der Präsidentschaft sein sollte. Und ja, die Beliebtheitswerte von Biden sind niedrig, aber die von Trump sind schlechter. Joe Biden war angetreten, um, wie er es nannte, die Seele Amerikas zu heilen, als Brückenbauer gegen die Polarisierung des Landes. Doch Kritiker sagen, er habe da versagt. Hat er das? Nein, das kann man nicht sagen. Man braucht zwei Dinge, um die Leute zusammenzubringen. Man muss Gemeinsamkeiten finden. Ich glaube, das kann Joe Biden sehr gut. Zweitens, man kann nur von einem Kurs profitieren. Man kann keine Partei verwenden, deren Basis der Hass ist. Und wir haben dann natürlich auch über die deutsche Geschichte gesprochen. Und dabei geht es nicht nur um Deutschland, sondern auch ganz Europa. Für tausend Jahre war Europa der gewalttätigste Kontinent auf der ganzen Welt, im Mittelalter und auch danach. Die Republikaner funktionieren jetzt mit diesem Hass. Biden verwendet keinen Hass in seiner Kampagne und deswegen ist er für die meisten Amerikaner eine sichere Wahl. So, sind Sie also bereit für eine mögliche Neuauflage von Biden gegen Trump? Ja, dafür sind wir bereit. Und auch dieses Mal werden wir gewinnen, genau wie beim letzten Mal. Herr Dean, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank.